Welchen Katalog soll ich für meine Literatursuche verwenden? Campus-Katalog oder Beluga-Katalog? Wir schauen uns die beiden Kataloge mal an. Auf der Seite der Stabi gebe ich hier wieder beispielhaft meinen Suchbegriff Carsharing ein. Und die Voreinstellung hier, wenn Sie normalerweise starten auf der Seite, ist der Beluga-Katalog. Also starten wir damit. Beluga-Katalog suchen. Sie sehen jetzt hier, dass der Beluga-Katalog zwei Tabs hat. Der eine Tab heißt Bücher und mehr, der andere heißt E-Artikel für elektronische Artikel. Sie sehen also zunächst mal, dass der Beluga-Katalog in gewissermaßen eine Mischung ist aus einem klassischen Katalog, der hier Bücher und Zeitschriftentitel sucht, und einer Datenbank, die elektronische Artikel sucht. Also äh, Zeitschriftenartikel, die inner einer Zeitschrift veröffentlicht wurden und jetzt durch das Bibliothekssystem der Uni Hamburg eben auch online zugänglich sind. Das unterscheidet zunächst mal Campus-Katalog und Beluga. Wenn Sie also zusätzlich noch einen kleinen Blick in die elektronischen Artikel werfen wollen, dann bietet es sich an, im Beluga-Katalog zu beginnen. Aber schauen wir uns erstmal die Suchergebnisse beim Thema Bücher und mehr an. Hier ist es zunächst mal wichtig, dass man sich klar macht, dass hier die Voreinstellung ist, dass die Sortierung nach Relevanz man kann hier auch auswählen, dass nach Veröffentlichungsdatum sortiert wird, neueste oder älteste zuerst oder nach Verfasser oder Titel. Vergleichen wir das mal mit dem Campus-Katalog. Dafür gehe ich wieder auf die Seite der Stabi und wähle jetzt bei der Suchfunktion hier den Campus-Katalog aus. Ich gehe wieder mit meiner Carsharing-Suche auf die Suchfunktion. Jetzt sieht man hier, dass der Campus-Katalog ein reiner Katalog ist. Hier werden also ausschließlich Bücher angezeigt. Hier kann ich dann sehen, ob es sich um eine elektronische Ressource handelt, also ein E-Book oder ein Buch, das ich mir in der Bibliothek als Hardcopy angucken kann. Vergleichen wir mal die beiden Ergebnisse. Das erste Ergebnis hier ist Carsharing in Deutschland, das zweite ein englischer Treffer, das dritte auch ein englischer Treffer. In Beluga... Ist, die erste, ist der erste Treffer Kapazitätssteuerung im stationsbasierten E-Carsharing, Carsharing in Deutschland, Collaborative Economies. Also völlig andere Treffer. Woran liegt das? Ein Punkt ist, dass im Campus-Katalog hier die Voreinstellung eine andere ist als im Beluga-Katalog. Und zwar sehen Sie hier oben, dass dort nach Erscheinungsjahr sortiert wurde. Wir können das also mal auf Relevanz ändern und dann nochmal auf Suchen gehen. Und dann sehen wir, dass sich hier die Suchanzeige nur geringfügig ändert und es trotzdem noch große Unterschiede zum Beluga-Katalog gibt. Also die ersten drei Treffer sind immer noch unterschiedlich bis auf einen Treffer. Der, der, das Buch Carsharing in Deutschland, Potenziale und Herausforderungen, Geschäftsmodelle und Elektromobilität. Das heißt, die Empfehlung, die ich Ihnen hier geben würde, ist, eben beide Kataloge zu verwenden, um möglichst viele Treffer zu bekommen. Wenn Sie dann zusätzlich noch sich interessieren für elektronische Artikel, können Sie natürlich hier einen kleinen Blick reinwerfen, was dort für Treffer gefunden wurde im Beluga. Ich würde Ihnen aber zusätzlich bei den Zeitschriftenartikeln immer empfehlen, auch über Datenbanken zu gehen, wie ich das im vorherigen Video schon gezeigt habe, entweder allgemeine Datenbanken wie zum Beispiel Google Scholar oder eben die Fachdatenbanken, mit denen Sie nochmal sehr viel spezifischer für Ihr Fach suchen können.